Ey, lass mal was machen. Äh, mach mal die Augen zu. Ja. Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt irgendwas zu essen. Mhm. Und du lässt die Augen zu. Ja. Und du musst erraten, was ich dir zu essen gebe. Aber, ja. Okay? Mhm. Augen zu. Yes. Und wir sind zurück mit einer neuen Folge von Spaß am Montag. The Game startet heute äh, mit einem wunderschönen Spiel, das wir uns überlegt haben. Und zwar die Schmecken-Challenge. Wir geben uns gegenseitig Sachen mit verbundenen Augen äh, und wir sehen nichts und wir schmecken. Und dann schauen wir mal, ob der andere das errät. Und wenn er es errät, dann kriegt er ein Pünktchen. Und wer am Ende mehr Punkte hat, der hat gewonnen. Hast du fiese Sachen rausgesucht? Ich habe nicht die leichtesten rausgesucht, ah. ja. also, du musst schon dein, dein A-Game rausholen, ja, damit du es errätst, aber es ist nichts Giftiges dabei oh. oder, oder, oder Körperflüssigkeiten oder irgendwie so, okay. also auch nichts Ekliges. Also ich bin sehr beruhigt, dass nichts Giftiges dabei ist, bei Körperflüssigkeiten ist wirklich nichts dabei. bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> okay, dann äh, lass uns schnell ans Werk gehen, ähm, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Richtig. Schnick, schnick schnack, schnuck, schnuck. zack. Ja, du fängst an. Los geht's. Wir bereiten alles vor und wir sehen uns gleich wieder. Ich finde es lustig. So, es geht jetzt los. Ich gebe dem Herrn Wolter jetzt was zu essen. Hier hast du übrigens schon mal eine kleine Schüssel, falls falls es nicht so dein Geschmack ist. So, jetzt so. Genau. Und für euch blende ich natürlich unten ein, was ich ihm gerade gebe. Ich spiele fair. So, dann fangen wir mal an. Hier ist dein... Gib mir mal deine rechte Hand. Muss ich den Löffel selber reinmachen? Ja. Fütterst mich nicht? Soll ich dich füttern? Ja. Okay. Bereit? Ja. Okay. Hm. Oh. <lacht> hm. Das ist Kokosraspel. Oh, shit. Wirklich? Ja. Ist falsch? Nee, ist richtig. Ja. <lacht> ich dachte schon. Okay, stark. Weil ich habe das gestern probiert und... Mhm. Ähm, ich dachte, das wäre tricky. Mm. Das musst du selbst nehmen. Warte. Ja. Das ist offensichtlich eine Flüssigkeit. Okay. Mm, was ist das? <lacht> hm. Warte mal. Darf ich nochmal probieren? Ja, Logo. Schmeckt irgendwie... Wie Himbeerbrause oder sowas. Wie B A A ahoi -Brause oder so. Himbeerbrause. Also ist Himbeerbrause, ja? Koste nochmal. Ich finde es lustig, wenn du meinen Urin trinkst. <lacht> nee, ist irgendwas anderes. Ist nicht Himbeer. Aber was ist das? Das ist Dr. Pepper. Oh shit, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. Echt? Zwei Punkte. Das ist Ja, Do das ist Alter, das ist Dr. Pepper. Das ja. ist Dr. Pepper. Ja, krass, ey. Nicht schlecht. Das verstößt aber gegen meinen Ernährungsplan. Ne? Ja, natürlich. Das so Mund so, auf. Hm? Ist ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Das weiß ich auch. Oh nein! Das ist Baby Bell. Oh. Die Maschine. Da macht mir keiner was vor. Okay, ich befürchte, dass das Spiel jetzt schon an ihn geht. Ja, du hm. kannst die Brille abnehmen übrigens. Also. Hast du sehr gut gemacht, hast du sehr gut gemacht. Voll die, voll die guten Sachen, ich bin voll das Arschloch. Mann, Mann, Mann, also was ein fulminanter Durchmarsch. Ähm, jetzt ist Chris dran, wir legen auch direkt los. Ähm, ich hoffe, ich sehe übrigens richtig schön aus gerade. Du bist wunderschön. Wie ein Schmetterling. Also du, du sollst hier immer nur, wenn du da, ich, äh, das Haupt, das Haupt... Das äh, fängt äh, doch schon scheiße an, <lacht> Haupt, das, <lacht> Haupt, das, <lacht> Haupt, das Hauptgeschmack, wenn du das errätst, dann bin ich schon zufrieden, Ja. Okay, das also. ich, mal gucken, ob ich das Hauptgeschmack errate. Es geht los, Mund auf. Und los geht's. Boah. <lacht> oh. Tomat, Tomaten Tomatenmark? Aber da ist ein bestimmtes Gewürz drin. Boah. Ja, wenn du, wenn ist, du mir das gewürzt scharf. ist scharf, sagst, es ja, es ist scharf. Ja, aber es ist ein Gewürz. Wenn du mir das sagst, dann lasse ich es gelten. Oh, oh, Gewürze bin ich schlecht. Willst du noch mal? Nee, danke. <lacht> <lacht> komm, komm, komm, das schaffst du. Oh, äh, also... Trust. Also es ist Tomatenmark ja. und da ist Chili drin und... Hm? Hm? Ein Wort, ein Wort. <lacht> ein Wort noch. Also es ist ganz scharf. Es brennt immer noch wie... Oh, wie Gift. Im Hals. Es ist es ähm, nicht giftig? Danke. Ist auch in Berlin verbreitet? Curry. Ja. Wirklich? Ja. Oh, da hast du aber sehr geholfen. Aber ich bin dir dankbar. Ich nehme den Punkt sehr gerne an. <lacht> ja. Was ist denn das Curry? Es ist Currypaste. Scharfe Currypaste. Oh, okay. Scharfe Currypaste. Genau das, was ich gesagt ja. habe. Ja. Ist übrigens sehr gut, dass du ähm, direkt das gegeben hast, was meine Geschmacksnerven verätzt. Ja. Freue ich mich drauf. Es hört sich an wie Kokain. Könnte sein. Als würdest du das gerade in eine Leine machen. Ja. Ist es Kokain? Muss ich es durch die Nase essen? Wir können es mal testen. So. Mal sehen, du das schaffst, das ist wirklich gut. Warte. Okay. Oh, oh. oh das war schon wieder so ein Pulver. Hm. Oh, ist ganz salzig. Oh. Hm. Kommt es kotzen. Ich hätte gedacht, du hättest es schon erraten. Aber ich bin so schlecht in solchen Sachen. <lacht> Ich komm nicht auf den Namen. Es gibt, es gibt, da gibt's nur einen Namen. Gibt's nur einen Namen. Willst du noch mal? Nee, oh. Komm, komm, komm. Es ist braun. <lacht> und es ist ro also rot. Ja, richtig. Richtig. Oh, und es brennt schon wieder meine Kehle hinten durch. Sag was? Oh, das Chili-Pulver ist falsch. Ist falsch. Ähm, ich, es ist der gute Pommes-Fritz-Würzer. Das, was auf die Pommes raufkommt. In, in, in, in, einer, in, in einer Currybude, ja. Dieses, dieses rote Zeug. Deswegen dachte ich, du bist dabei. Das ist der Pommes Fritz-Gewürz. Nee, ich esse sonst mehr Pommes als das Zeug, aber... Ach, Ach schade. Egal, schade. ich mach den drin Willst trotzdem Willst du das noch. trotzdem machen? Ich mach's Gut, trotzdem. Okay. Wenn du mir da eine Sache von sagst, dann ist das in Ordnung. so Eine Sache? Wie viel packst du denn auf den Löffel? Ja, wo ist denn der Löffel eigentlich? Ach, hier bei mir. Mund auf, bisschen größer auf. Schmeckt wie pommes purry pulver <lacht> Es ist, ist aber lecker. Das Rittersport. Ja, schon mal gut. Aber jetzt noch die Sorte. ne oh, come on. Die Sorte? Ey, komm Rittersport. Es gibt eine Million Rittersport. Eben, deswegen. Ja, ja aber du musst ja, doch... Musst, irgendwie Erdbeer, Erdbeerjoghurt... Ähm Erdbeer oder, oder vielleicht noch was anderes? Na, so ein Mischmarsch, so ein Erdbeer, Joghurt, Vanille, also hm. so, also es ist eigentlich, so, wenn ich, wenn ich die Farbe von dem Stück innen drin beschreiben würde, wäre das so eine weiße Creme mit roten Punkten drin, also irgendwas Buntes, Pinkes. Buntes, Pinkes, lass ich gelten, Chris. Also ist es Erdbeer, was ist es denn? Ich lass es gelten, mach die Maske ab und schaust dir an, was es ist. Ah, oh, Einhornschokolade. Genau dieses habe ich versucht zu beschreiben. Joghurt und Himbeer. Diese Farbe habe ich versucht zu beschreiben. Siehst du? Ich habe nur 2 zu 3 verloren. <lacht> du hast nur 2 zu 3 verloren. Ich habe ein Stück Schokolade gegessen, ich muss ganz schnell mal auf Toilette. <lacht> Willkommen zurück. Dankeschön. Bitte, bitte. Hey, du hast es gut gemacht. Aber, ähm, aber du warst auch. Du warst, tapfer. du warst tapfer. Tapfer war er. Ich freue mich äh, darauf, wenn wir das nächste Mal spielen. Ja, two ähm. in a row, yeah! Ja, sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst einen Daumen. Ansonsten abonniert uns, ihr könnt auch gerne die Glocke hier aktivieren. Ähm, guckt doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei und schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Christopher Kohn und das ist der Herr. Andreas Wolter und ich sage Shine On!